Liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir nun ausführlich über die Regionalbischöfe in unserer Landeskirche gesprochen haben und jeder von seinen Kenntnissen ja auch ausgehen konnte, kommt der Bericht, was wir eigentlich machen. Bruder <lacht> Hackball, ein bisschen Spotlight. Bruder Hackball, nicht Stavenow. Ich bin im Spotlight, hoffentlich nicht voller Spott. Also, liebe Schwestern und Brüder, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus im dritten Kapitel, das wirken verschiedener Apostel in der Gemeinde. Alle üben nacheinander geistliche Leitung aus. Jeder hält seine Position für die entscheidende. Paulus stellt ein Bild dagegen, um zu zeigen, wie jeder Apostel auf dem anderen gut aufbauen kann. Gustav, Gemeinde... kannst du deine Kamera bitte einstellen? Wir sehen nur ein starres Bild von dir. Okay. So, jetzt seht er mich, oder? Jawohl. Also, Nein, ist noch nicht zu sehen. Ich mache trotzdem weiter. Also die Gemeinde als Gottes Bau. Wir haben ja das Bild von dem Leib und den Gliedern schon. Haben wir schon gehört. Gott baut mit seinem Geist Gemeinde, indem er alle auf das Fundament des Baus weist, Jesus Christus. Das Aufbauen auf Jesus Christus ist der Kern geistlicher Leitung, das Ausbauen der eigenen Position auf Kosten anderer dagegen wirkt, ungeistlich. Wenn ich hier über den Dienst eines Regionalbischofs und über unseren Propssprengel berichte, dann möchte ich darauf schauen, wie in der Leitung der Kirche ein Dienst zum anderen passt. Das ist mir ein echtes Anliegen. Wenn sich alles fügt, dann entsteht die Gewissheit, in ein geistliches Gemeinschaftswerk eingebunden zu sein. Und deshalb sehe ich nur auf diesen einen Punkt vor allem äh, den Dienst des Regionalbischofs als integrativen. Wir brauchen einander, das klingt trivial. Ich kann es aber nicht hoch genug einschätzen, wenn im Bischofskonvent, in der gemeinsamen Beratung, in der Landeskirche oder eben hier in der Landessynode verschiedene Sichtweisen geschwisterlich zusammengelegt wurden und ich die anderen dann auch als Korrektiv für mich verstehe den konnte. Auch in der Zusammenarbeit mit den SuperintendentInnen lag in diesem wertschätzenden Ergänzen ein Schlüssel, zum Beispiel in Situationen, in denen wir schwierige Konflikte gemeinsam bearbeitet haben. Die Verfassung der EKM, und das ist alten und neuen Synodalen immer mal wieder in Erinnerung äh, zu rufen, ist vom Ansatz der Organintegration geprägt. Landesbischof mit den Regionalbischöfen, das Landeskirchenamt, die Landessynode sind integriert in der Arbeit des Landeskirchenrates. Dahinter steht der Gedanke, dass kein Organ über dem anderen steht. In der Praxis war das mitunter schwierig. Das Denken in Zuständigkeiten kann Modelle einer gemeinsamen Lösungssuche behindern. Wo diese aber gelangen, wirkten die erarbeiteten Lösungen nachhaltig. Und da weise ich als Beispiel mal auf den Prozess des Diakonates hin. Letztendlich haben wir gemeinsam ein sehr modernes Diakongesetz schaffen können und haben jetzt auch neue Diakone ausgebildet in der EKM. Und es ist ganz schön, dass im neuen Landeskirchenrat auch zwei Diakone nun sind. In der Überzeugung, dass wir aufeinander angewiesen sind und einander auch gut ergänzen können, sehe ich meinen Dienst als Probst als integrierenden Dienst. Und dieses integrieren zu können, ist ein echtes Privileg, weil es den Überblick voraussetzt. Das Feld, in dem ich Erfahrungen sammeln konnte, ist sehr groß es erstreckt sich über sieben Kirchenkreise. Es ging zuerst um Gemeinde und Mitarbeitende in ihrer Individualität, aber dann um Bildung, Verwaltung, Diakonie, Ökumene, Medien, Kunst, Gebäude, Landwirtschaft, Kommunen, Umwelt, Jugendarbeit. Das blieb bis heute spannend und es ergab sich so ein breiter Überblick. Ein integrativer Dienst bedeutet, permanent zur, in, zur Kommunikation anhalten, selbst im Kontakt sein, Kritik anhören und weitergeben, zum Miteinander ermutigen. Integration fördert das, was sich sucht und holt zurück, was auseinanderläuft. Unablässig ist es nötig, Informationen zu vermitteln, zwischen Gemeinden und Landeskirche, zwischen den Kirchenkreisen, zwischen Diakonie und verfasster Kirche. Wenn sich dann etwas gut fügt, ist das Grund für ein Halleluja. Und dass es manchmal besondere Weisen gibt, wie sich etwas fügt, da entdeckte ich dann manchmal auch den Humor des lieben Gottes. Nun zu unserem Probstsprengel. Der weist Strukturunterschiede auf wie überall. Um Ihnen die Notwendigkeit dieser integrativen Aufgabe noch stärker zu beleuchten, gebe ich Ihnen einige Informationen über den Probstsprengel Stendal Magdeburg. In den Kirchenkreisen Salzwedel, Stendal, Elbe, Fleming, Magdeburg, Haltensleben, Wollmestedt, Egeln und Halberstadt leben 123.884 Gemeindeglieder in 367 Gemeinden oder Kirchengemeindeverbänden. Der Stellenplan sieht in den sieben Kirchenkreisen 184 Stellen im Verkündigungsdienst vor. Hinzu kommen die Stellen, die in der Seelsorge oder im Religionsunterricht fremdfinanziert sind. Mit der Zahl von circa 200 Mitarbeitenden bewegt sich mein Verantwortungsbereich in dem Rahmen, den es schon 1947 gab. Damals war ein Probst für ca. 200 Pfarrer zuständig, nur dass es in meinem Bereich drei Probstteilen gab. Das Amt wurde also seither an eine bestimmte Betreuungsspanne angepasst. Sie erinnern sich, dass solche Argumente vorhin auch schon auftauchten. Die Kirchenkreise im Probstsprengel weisen aber erhebliche Unterschiede auf. Zwei ländliche Kirchenkreise haben nur ca. 12.000 Gemeindeglieder und dafür einen Stellenplan von ca. 20 Mitarbeitende. Der größte Kirchenkreis hat ca. 21.500 Gemeindeglieder. Den habe vor langen Jahren ich auch einmal leiten dürfen. Da waren es noch 35.000 Gemeindeglieder. Das war Halberstadt. Auch die Finanzausstattung ist sehr unterschiedlich. Der Kreisanteil für allgemeine Aufgaben der Kreiskirchenkasse, also mit dem der Kirchenkreis auch die eigene Arbeit wirklich gestalten kann, liegt zwischen 621.791,95 und nur 286.179,27 Euro. Die Zahlen zeigen große Unterschiede zwischen Gemeinden und Kirchenkreise. Hinter ihnen steht auch ein sozialräumliches Gefälle. Es ist die große Herausforderung der EKM, das gilt nun für sie alle, von Anfang an gewesen, mit Ungleichzeitigkeiten zu leben. Denn neben strukturellen Unterschieden laufen auch Prozesse des Aufbruchs und des Abbaus nebeneinander. Die Lebendigkeit in einem Ort steht neben der Müdigkeit im nächsten. Volkskirchliche Strukturen leben wenige Kilometer neben stark säkularisierten Regionen. Damit umzugehen erfordert gerade in Krisenzeiten flache Hierarchien, da schließe ich mich Vorrednern der Diskussion an, und viel Eigenverantwortlichkeit vor Ort. Deshalb besteht schon in den Kirchenkreisen die starke Notwendigkeit, diese Unterschiede der Kirchengemeinden zu integrieren. Die Kirchenkreise in ihrer hohen Eigenverantwortung wie in ihrer Unterschiedlichkeit sind aber selbst Symptomträger für die Ungleichzeitigkeiten in unserer Landeskirche. Hier steht wieder das Thema Integration oder sagen wir, ich, besser Inklusion. Das ist ja moderner, weil man dann davon ausgeht, dass jeder einen eigenen Antrieb haben muss, sich zu ergänzen, sich einzubringen und man das nur ermöglicht. Den Bezugsrahmen sehe ich dafür gut in einem Probstsprengel. Was die Menschen in der Leitung von Kirchenkreisen und ich als Probst damit gemeinsam gemacht haben, das lag ja in unseren Händen. Meine Meinung war nie, dass es heilsam wäre, etwas zentralistisch zu steuern. Behaupten möchte ich aber, dass wir in unserem Probssprengel der Aufgabe, an einem offenen und vertrauensvollen Miteinander zu bauen, uns redlich gewidmet haben. Darum finde ich es nun besser, dass neben mir auch zwei Superintendenten zu Wort kommen, und zwar aus den benachbarten, aber sehr verschiedenen Kirchenkreisen Magdeburg und Egel. Natürlich hätte ich auch zwei Präsiden ähm, ins Gespräch bringen können, aber die Subendenten standen mir jetzt Zeit, äh, aus Zeitgründen schneller zur Verfügung. Äh, ich hoffe, dass, sich, dass Sie in den nächsten Minuten etwas davon spüren, dass unsere Kirchenkreise sehr fröhlich und selbstbewusst unterwegs sind, aber durchaus verstanden haben, worin sie sich auch als Ergänzung brauchen. Und in mir der ich die beiden moderiere, finden Sie vielleicht auch etwas authentisch von meiner Rolle, wie ich sie verstanden habe, in Klammern. Dazu gehört immer ein Stück Demut und dann kann man mit starken Partnern auch gut umgehen, nämlich zu moderieren und zu begleiten. Und nach dem Filmchen wird dann Probst Stavino mit seinem Berichtsteil fortsetzen. Nun bitte ich, den Bildschirm teilen zu dürfen. Hallo, bitte die Leitung der Sitzung. Das kam jetzt zu überraschend. Du ja, weißt, die waren aber vorbereitet. Nein, aber es wird schon passieren. Gut. Jetzt, jetzt muss es gehen. Ist das die alte Frage zwischen sein und sollen? <lacht> Nee, halt. So, ist jetzt der Film zu sehen? Ja, aber er läuft doch nicht. Okay, das ist sehr schön. Halt, ich muss noch einen, einen Ton freigeben. Das beschert uns den Anblick, wie er die Maske immer auf und ab setzt. Das ist sehr nett. Ähm, Frau André, Sie <lacht> meine, meine, äh, äh, äh, können Sie mir sagen, ob der Ton zu hören war? Ich habe nichts gehört, nee. Okay. Ich noch, noch mal anmachen. Sie müssen, bevor Sie das öffnen, den Ton anmachen. Sie müssen noch mal rausgehen und wenn das ganz am Anfang Sie reingehen, den Ton anstellen. Okay. Nicht mehr teilen. Genau. Und wenn Sie jetzt unten auch teilen? Dann ah, dann genau. Jetzt habe ich das. Oh, Stress, Leute. Ja, liebe Schwestern und Brüder, in der Landessynode. Also es tönt. Wir ein Gespräch ein, um etwas lebendig werden zu lassen davon, wie das Miteinander der Kirchenkreise in den Propsteien aussieht. Und dazu begrüße ich äh, Stefan Höhn aus Magdeburg und Matthias Porzelle aus dem Kirchenkreis Egeln. Das sind zwei benachbarte Kirchenkreise. Ein Stadtkirchenkreis und ein ländlich geprägter Kirchenkreis. Wie würdet ihr jetzt so die Stärke eurer Kirchenkreise beschreiben? Stefan, wenn du beginnen möchtest. Ja, in Magdeburg. Mir macht es Freude, dass man immer wieder neue Menschen trifft, vor allem im ehrenamtlichen Bereich. Kommen auch immer wieder welche nach, neu in die Gemeindekirchenräte, in die Chöre, Teamer bei den Konfermannen. Wir sind sehr vielfältig und breit aufgestellt. Es gibt so gerade im gottesdienstlichen Bereich, Bereich vom Lobpreisgottesdienst bis hin zum Kunstgottesdienst eine ganze Bandbreite. Und vielleicht ist auch eine Stärke, dass wir nicht so viele Kirchtürme haben und dadurch die Möglichkeit auch im baulichen Bereich Schwerpunkte zu setzen. Ein Schwerpunkt ist die Seelsorgerliche Arbeit in der Notfallseelsorge, Telefonseelsorge, Polizeiseelsorge, Krankenhausseelsorge, bis hin aber auch zur Arbeit im Evangelischen Hochschulbeirat und der Studierendengemeinde. Das ist aber dann vielleicht auch ein Punkt, wo es um ähm, Ergänzungen geht, jetzt äh, des ja. Kirchenkreises Magdeburg mit anderen Kirchenkreisen gemeinsam. Ähm, dann ist das Thema Seelsorge. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich gegenseitig unterstützt, gerade wenn Schwerpunkte sind. Polizeiseelsorge ist so ein Beispiel, wo eine gemeinsame Finanzierung der Kirchenkreise ständig ausgenommen, aber die anderen Kirchenkreise, der ja, Probstei, wir finanzieren gemeinsam die Polizeiseelsorge im nördlichen Bereich von Sachsen-Anhalt, mit Sitz in Magdeburg, aber auch ansonsten denke ich, sind wir darauf angewiesen, dass wir das, was uns stärken kann, miteinander Ausbauen zum Beispiel in diakonischen Bereichen in Zusammenarbeit, die Fortbildung von Ehrenamtlichen im Bereich Kirchenmusik äh, oder auch bei der Lektorenausbildung. Positive Erfahrungen gibt es auch. Ich denke an den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Magdeburg. Das war auch so eine regionale Erfahrung, wo wir viel zusammen gemacht haben. Das äh, muss ich sagen. So was kann man auch nach vorne denken. Ja, Wie seht ihr das jetzt wir, aus dem Börder, aus der Börder Perspektive. Ähm, Ihr müsst nicht nur nach Magdeburg gucken, ihr habt ja auch die eigenen Stärken in euren Gemeinden. Ja, im Gegensatz zu Magdeburg haben wir relativ viele Kirchtürme. Vor einigen Jahren haben wir ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Titel Segen auf weitem Land und haben alle Kirchen vorgestellt. Eigentlich müsste es dazu jetzt einen zweiten Teil geben, an dem arbeiten wir auch gerade, wo nicht die Kirchen, sondern die Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn das ist eigentlich die Stärke auch in unserem ländlichen Kirchenkreis, so wie du es gerade beschrieben hast aus Magdeburg, dass Menschen da sind, die in den Gemeinden sich engagieren, in teilweise sehr kleinen Gemeinden, aber doch eben trotzdem rege Aktivitäten enthalten, aber auch über den Kirchturm hinausblicken und sich einbringen in den Kirchenkreis. Das ähm, erlebe ich seit vielen Jahren dass das tatsächlich immer wieder neu passiert, dass Menschen neu äh, auf einmal da sind und sich einbringen. Und das äh, ist eine große Stärke auch im ländlichen Bereich. Und davon leben wir auch im Kirchenkreis Ja, und nun auch die Frage nach der Ergänzung durch andere benachbarte Kirchenkreise oder so in, in der kollegialen Beratung mit anderen Souvenenten auch, was sind da so die Themen? Also Stefan hat ja viele schon angesprochen, was uns gemeinsam auch betrifft, dass wir also bestimmte Dinge ergänzen, die Polizeiseelsorge zum Beispiel, aber auch Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben bei uns ein Kompetenzzentrum für Orgel und Harmonium, wo Menschen sich weiterbilden lassen können, um das Harmoniumspiel oder Orgelspiel zu lernen. Wir zwei haben vor einigen Jahren mal einen gemeinsamen Erntedank wir hatten doch ernte gottesdienst verantwortet. Erntedank wir haben nämlich auch einen ernte gottesdienst im Kirchenkreis, den wir kirchenkreisweit gestalten. Und deswegen, äh, das war aber ein ernte gottesdienst beim landes ernte Und ähm, wir haben eine Predigt gehalten, Stefan aus der Perspektive der Stadt, ich aus der Perspektive des Landes. Eine schöne Ergänzung, wo auch deutlich wurde, was Stadt und Land einzubringen haben. Ich hatte nur über viele Jahre, fast zwölf Jahre, das Glück in so einem Konzert von selbstbewussten Kirchenkreisen als Probst wirken zu können. Ich fand es eigentlich sehr herausfordernd, das Gespräch unter euch zu moderieren. Aber es war eine schöne Aufgabe und ich sehe da besonders auf das Miteinander in einem konvent wo also die Studenten aus den sieben Kirchenkreisen meines Probstsprengels plus die Schulbeauftragte zusammen sind und ähm, da wollte ich auch nochmal nachfragen, wie ihr sozusagen ähm, die Arbeit im Erfolgenkonvent erlebt habt und was äh, habt und was euch da sozusagen die, die wichtigsten Punkte sind. Also, also <lacht> bitte. <lacht> also für mich war der überraschendste Gedanke am Anfang, dass wir mit Ach, also, mein einer mein regelmäßigen Ge Arbeit ich. beginnen und das Ja, naja. Das kannte ich aus den Konventen hier in den Kirchenkreisen bisher nicht. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das eine Gemeinschaft ist, die uns sehr hilft, auch die sachlichen Fragen dann im Anschluss miteinander zu besprechen, dass wir uns erst einmal wirklich intensiv unter dem Wort versammeln und auch miteinander mal halten. Und Ich glaube, ansonsten ist der kollegiale Austausch wirklich äh, ein ganz entscheidender Punkt, äh, der uns auch weiterbringt und auch die Möglichkeit, äh, sich persönlich zu beraten. Es gibt auch eine äh, Supervisionsrunde, die sich aus dem Konvent herausbildet und sich regelmäßig trifft, um einfach auch bestimmte Dinge gemeinsam zu besprechen und sich zu beraten. Das empfinde ich als sehr hilfreich. Stefan. Also wenn ich Sonntagsgottesdienst habe, vor dem Konvent, dann freue ich mich immer schon, weil die Bibelarbeit in der Regel zum Predigtext äh, gemacht wird und das ist ein richtig guter Austausch äh, und beflügelt die Predigtvorbereitung. so. Das äh, ist einfach schön. Und zum anderen ist auch tatsächlich so, dass wir privat und freundschaftlich vielfach miteinander äh, zusammen sind. Also da freue ich mich auch zum Bevor zu fahren. Ich denke, das ist ein Ausdruck dafür, dass wir sehr vertraut auch miteinander sind und umgehen. Und das ist, denke ich, eine gute Basis, um auch die Fragen dann anzusprechen, die notwendig sind. Wir müssen ja auch mal Konflikte präventiv bearbeiten, um zu sagen, wo es ist es mit Finanzen, mit Personal vielleicht schwierig und da so eine tragfähige Basis zu haben, sowohl geistlich, aber durchaus eben auch persönlich, das ist für mich so das im konvent. Also ich bin dankbar, dass das so gewachsen ist und mir ist jetzt im Gespräch wirklich nochmal mit euch deutlich geworden, wie wichtig es ist, aufeinander von der Seite auch der Stärken, oder sagen wir theologisch besser, von der Seite der Gaben zu schauen. Also nicht äh, sich auszutauschen über die Defizite und auch den Blick aufeinander zu haben, jetzt nicht äh, von den Defiziten her, sondern äh, von dem, was... Äh, an anvertrauten Gütern und Sachen in den Kirchenkreisen auch geistlich da ist und, äh, und sich davon auch Anteil zu geben. Also ich denke auch, was uns alle auch beschäftigt hat, Landesgartenschau in, in Burg, wie, wie schön war das da, wenn ich jetzt an Ute denke, wie Sie, oder Ute Latz, die ähm, da beseelt war, welcher ähm, tolle Arbeit kirchlicherseits rumänisch auf der Landesgartenschau stattfand. Ähm, das bringt mich jetzt nochmal zu dem abschließenden Gedanken oder abschließenden Frage, ähm, was dieses Miteinander äh, mit eurer Vorstellung zu tun hat, wie Kirche geistlich geleitet wird oder was, was entspricht da eurem Bild oder wie könnt ihr das einbringen, Kirche geistlich zu leiten, einen Kirchenkreis oder eine Region geistlich zu leiten? Dann fange nicht nur an <lacht> Also, mir sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, wir haben es mit vielen Individualisten zu tun und ich möchte gern den Individuellen, auf der individuellen Verantwortung und Kreativität Raum geben, auf der einen Seite. Und dann haben wir Leute, die sind eher Mannschaftsspieler und die brauchen ein gutes Team. Und das jeweils zu ermöglichen, ist mir wichtig und zugleich jedem zuzumuten, dass er auch in, äh, sozusagen den anderen Acker befügt, äh, sodass er also in diese Wechselbeziehung geht. Und ich denke, das ist so geistlich sozusagen die Freiheit, die wir von Christus geschenkt haben, äh, zu haben und zu nutzen, aber zugleich die Einigkeit untereinander zu wahren. Also so Teamgeist und Freiheit, das sind so für mich die zwei geistlichen Begriffe, äh, die ich immer wieder auch ins Spiel bringen möchte. Also Stichwort ermöglichen, äh, nehme ich gerne auf. Ermöglicher sein halte ich auch für einen wichtigen Punkt, dabei wirklich eine, ehrlich, eine ehrlicher Haut zu sein, auch gegenüber allen Mitarbeitenden und den Menschen, ähm, auch verbindlich zu sein, das heißt äh, ein verlässlicher Partner zu sein, stärken zu stärken, äh, nicht stärken zu schwächen oder nicht auf zu gucken und ähm, das zum Maßstab zu machen, sondern Stärken zu stärken und in allem immer von der Frage bewegt zu sein, was würde Jesus dazu sagen, so Anna Martin immer noch. Das ähm, ist mir eine wichtige Frage, die mich begleitet und von der ich denke, dass sie, es, dass sie uns gut tut, wenn wir sie gemeinschaftlich bewegen, als Konvent, als Menschen, die im Kirchenkreis aktiv sind, aber auch für mein Leitungshandeln, was würde Jesus dazu sagen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt bin ich mit meiner Runde durch und würde an Christian Stavino weitergeben. Du musst das Mikro noch einschalten. Nochmal bitte aber mittonen dann, danke. Also ja, ich äh, bin jetzt mit, der, äh, mit meinem Teil durch und gebe an Christian Stavenow weiter. Ja, Dankeschön, liebe Schwestern, Brüder, Hohe Synode. Äh, ich bin jetzt in einer Situation, äh, die äh, ein bisschen auf die Zeit schauen sollte oder müsste und würde mein Manuskript Ihnen so zur Kenntnis geben. Und äh, das Manuskript beschreibt sehr viel stärker den Dienst, den ich als äh, Propst tue. Und wie ich ihn tue, und das kann man gut nachlesen. Das muss ich Ihnen jetzt nicht vortragen. Ich würde Ihnen aber gern das vortragen, was für unsere Propstei von Bedeutung ist und einen kleinen Blick hineingeben in unsere Situation. Also der Probsspringel Eisenach-Erfurt äh, bildet sich aus den äh, Kirchenkreisen und ich habe jetzt mal von Ost nach West äh, aufgelistet, Bad Frankenhausen, Sondershausen, Erfurt, Südharz, Gotha, Waltershausen, Ortruf, Mühlhausen und Eisenach-Gerstungen wir sind gut 250 Mitarbeitende im Verkündigungsdienst, davon 150 Pfarrerinnen und Pfarrer, 70 Gemeindepädagoginnen und Diakone, 40 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Es ist Lutherland mit dem Augustiner Kloster in Erfurt und dem Lutherhaus in Eisenach und der Wartburg. Gerade jetzt sind 500 Jahre Ankunft Martin Luthers auf der Wartburg zu feiern mit einem anschließenden. Festjahr sozusagen, in dem wir das, der Übersetzung des Neuen Testamentes äh, gedenken. Und ähm, es ist Münsterland mit Altstädt, Mühlhausen und Bad Frankenhausen. Und auch hier wird es ein Jubiläum geben, 1525, äh, das traurige Jubiläum des Bauernkrieges. Und es ist äh, Heimat Johann Sebastian Bachs mit dem Geburtsort in Eisenach. All das prägt unsere Propstei. Neben den 138 Pfarrbereichen gibt es die evangelischen Schulen ähm, und ich habe die Zeit nicht, die alle auch zu aufzuzählen, Kindertagesstätten, Tagungshäuser. Das ist auch ein besonderes Zeichen dieser Propstei, dass vier Tagungshäuser in unserem Bereich liegen, zwei Kommunitäten mit Folgeroda und Siloah, den CVM, diakonischen Einrichtungen, Werken, äh, natürlich auch das Landeskirchenamt ist in meiner Propstei ähm, und wir haben auch ökumenische Kontakte, besonders die zur Kontodiozese in Tansania und auch zur Lutherischen Kirche in Finnland. Über diese innerkirchlichen Fragen hinaus gibt es natürlich auch äh, die Beziehungen zu äh, Politik und Öffentlichkeit. Wir haben äh, gerade in dem Jahr der Flüchtlingskrise in Erfurt uns sehr stark beteiligt in einem äh, großen Bündnis, mitmenschlich in Thüringen und haben mit vielen äh, Trägern zusammen natürlich auch über die Probstzeit hinaus gearbeitet. Was mir auffällig ist und was ganz wichtig ist, dass alle diese Arbeitsbereiche eine große Eigenständigkeit, Selbstständigkeit haben, auch zusammen, gemeinsam mit äh, den vielen Mitarbeitenden und Mitarbeitern, die ähm, eigenswirksam sind. Und als Probst bin ich in vielen Begleiter äh, nicht so sehr oft Akteur, aber immer jemand, der hinhört, zuhört, mitwirkt äh, in irgendeiner Weise. Manchmal ähm, darf ich auch meine Grenzen spüren und äh, Horizonterweiterung, manchmal aber auch einen guten Rat geben. Wir bleiben in unserer Propstei miteinander auf dem Weg und für mich äh, ist der Dienst äh, jetzt in der Pandemie quasi wie ein Vogel, dem die Flügel gestutzt sind, aber sonst äh, auf den Rädern zu besuchen, Mitarbeitende kennenzulernen. Ich habe, es vom Anfang an so ich habe es vom Anfang an so gehalten, dass ich möglichst alle besucht habe, auch wenn äh, es keinen konkreten Anlass gab, anlasslos nicht erst zu kommen, wenn irgendeine Not drängt. Und wir, ich war in Fahrhäusern, ich war in Kirchen, wir waren miteinander unterwegs. Ich habe zuhören dürfen, viel Biografisches erfahren, Persönliches, Dienstliches, miteinander auch zu beten. Das war alles sehr wichtig. Wir fiel auf, und das ist ein ein besonderes Zeichen, denke ich, unserer Mitarbeiterschaft, dass sie in einer wunderbaren und großartigen Weise fleißig ist und auch leidenswillig und fähig. Ich habe sehr wenig Klagen gehört in diesen persönlichen Besuchen, anders als es manchmal auf Polien ist und äh, habe da auch die Sorge, dass viele Lasten still und äh, leise getragen werden. Und wir wollen sehr darauf achten, dass unsere Mitarbeitenden nicht einsam werden und nicht schweigsam und dass sie nicht ohne Ausrechts aussichtsreiche Perspektiven bleiben, dass sie auch Rückzugsräume haben, dass sie ihren Urlaub nutzen und dass nicht Zahlen zum Maßstab des Erfolgs werden. Das ist gar nicht so einfach, miteinander auf dem Weg zu sein. Als seelsorgerlicher Dienst gehört da das Trösten. Ich möchte das neutestamentliche Wort in den Vordergrund rücken. Parakaleien, Trösten, Ermuntern, Ermahnen, Beistehen. Es ist ja auch das Wort für den Parakleten, den Beistand, den Heiligen Geist. Der Verkündigungsdienst ist für mich eine besonders schöne Aufgabe. Da bin ich nicht ganz Pfarrer und äh, da liegt auch die Nähe des Probstdienstes zum Pfarrdienst, dass man viel predigen darf, äh, viel Gottesdienst halten, miteinander unterwegs zu sein. Und ich bin da sehr dankbar, dass die Kirchengemeinden die Kanzel bieten. Also keine eigene Verantwortung für eine Kirche. Man muss nicht die Kerzen anzünden. Man findet geschmückte Gottesdiensträume meistens auch. Äh, einen kirchmusikalisch vorbereiteten Gottesdienst. Das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen mit den Gemeinden unterwegs sein, die Feste feiern. Das ist ein großes Vorrecht als Probst. Und da fiel mir auch das wunderbare Psalmwort ein. Daran will ich denken, wie ich ein Herzog Kurta Schar mit Ihnen zu wallen, zum Hause Gottes mit froh und danken. Das Evangelium von Jesus Christus verkündigen die Gemeinden, die Kanzel. Das ist eine hohe Ehre und ein großes Vorrecht und dabei sich zu erfreuen, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Erstmal froh, Anteil an dieser Verheißung zu haben. Resonanzen erfreuen oft erlebe ich auch ein dankbares Wort, aber ich habe auch schon niederschmetternde Kritik bekommen. Nicht zu schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Das gehört auch zu dem Verkündigungsdienst dazu. Und äh, das darf auch eine besondere Aufgabe sein, als Regionalbischöfe mitunter die großen Anlässe zu begleiten, wenn der Landesbischof die nicht wahrnehmen kann, wie ich neulich die Gelegenheit hatte, das ähm, Kunstwerk von IWW, Man in Cube, äh, mit zu begleiten, hier in Eisenach und dabei auf die Freiheit eines Christenmenschen zu weisen. Mitunter ist auch ein offen, öffentliches Wort nötig, auch in der in politischer Dimension. Nächstenliebe verlangt Klarheit. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine Kirche sind, in der dieses Wort so eine klare Struktur gewonnen hat und nachhaltig ist. Einen letzten Gedanken möchte ich noch äußern zum Leitungsdienst. Hier möchte ich anknüpfen an dem, was der Bruder Hagbal uns, uns so schön vor Augen geführt hat, den er im Konvent. Und da ist mir wichtig zu sehen, dass wir in einer Gemeinschaft stehen von ähm, Geschwistern mit hoher Individualität, persönlicher Qualifikation und theologischer Profession. Weil jeder Superintendent hat da etwas sehr Starkes, auch die Schulbeauftragte. Wir finden zusammen unter Gottes Wort in Bibelarbeit Andacht und Gebet. Wir berichten von unseren Kirchenkreisen aus Schule und Landeskirche. Wir lernen aufeinander zu hören, einander anzunehmen, Rat zu suchen, gemeinsame Wege zu gehen, auch Verschiedenheit und Kontroversen auszuhalten. So wächst Freude tatsächlich auf eine nächste Begegnung. Leider ist die jetzt mehr digital, aber wir haben vergangenen Sommer eine günstige Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben auch wieder mal miteinander gegessen in der Sonne bei den drei Gleichen. Und da Glaube war, ich, war es auch so, dass wir da miteinander gelacht haben. Wir, wir waren jedenfalls zum Lachen und fröhlich sein. Kompetenzen anderer wertzuschätzen. Das macht es auch in dieser Kirche aus, dass wir leiten und darauf uns verlassen können, dass andere da sind mit starken Kompetenzen, eine hohe Professionalität, auch bei den Ehrenamtlichen. Und das macht es mitunter auch sehr leicht. Bei allem bleibt das Beten. Und ich erlebe eine frömmere Kirche, als ich sie am Anfang wahrgenommen habe, meines Dienstes jedenfalls ist meine Wahrnehmung so. Vielleicht habe ich auch damals vieles nicht gesehen, was ich heute sehe, aber ich fühle mich sehr geborgen in dieser Frömmigkeit unserer Kirche, in der gemeinsamen Suche nach der Stimme Gottes. Und das ist wohl die stärkste Herausforderung, die wir haben. Und sie weist uns aneinander im gesamtkirchlichen Diskurs, ohne die Gemeinschaft miteinander im Bischofskonvent, in den Beratungen, im Kollegium, auch im Hervorenkonvent, in den Gemeinden, ist dieses nicht zu leisten, nicht zu realisieren. Natürlich brauchen wir auch die wissenschaftliche Theologie. Ein letztes, aufeinander die, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Hier in Eisenach, und ich lebe hier unterhalb des Flugensberges, des früheren Bischofssitzes, wo ein, ein Bischof Sasse gesessen hat, der sich der bejubelt hat, dass nun Luthers Vermächtnis erfüllt wurde, als 1938 die Synagogen brannten und hier das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben begründet worden ist 1939. Und wir haben diese Zeit ins Auge gefasst, mit vielen gemeinsam einen Weg beschritten und konnten eine Stele errichten, ein Denkmal, das uns an diese bittere Geschichte erinnert und wir Buße tun konnten. Ebenso wie wir auch in Reinhardsbrunn eine Stele errichten konnten für die dort getöteten Täufer, ermordeten Täufer und ich will auch daran erinnern, dass wir jetzt in einer Dekade leben, 500 Jahre Täuferbewegung und ich will auch erinnern, dass wir miteinander auf dem Weg waren, das Bußwort äh, zu entwickeln und daraus unsere Lehren zu ziehen. Tatsächlich, so möchte ich schließen, wir brauchen viel Demut und Sanftmut, um miteinander auf dem Weg zu bleiben, auch in dem, was uns jetzt im politischen Diskurs beschäftigt. Und wenn Menschen miteinander in den Streit geraten, auch über diese Fragen, dann brauchen wir das offene und ehrliche Aufeinander zugehen und müssen uns in Konfliktfähigkeit und Kritikfähigkeit üben. Jesus lehrt seine Jünger Barmherzigkeit aus der Barmherzigkeit Gottes. Großmütiges Vergeben aus der Vergebung Gottes. Als Gemeinde Jesu stehen wir in seiner Nachfolge. Dankeschön.